Mein Name ist Susanne Polte. Ich bin Inhaberin der Firma Leifeld. Auch wir sind von der Corona-Situation betroffen. Hallo, mein Name ist Helge Kühn. Ich bin Inhaber des Brettspielkontors in Buhr. Mein Name ist Dunja Bär, ich bin die Inhaberin von Villa Hücke im Herzen von Boer am Dom und wir sind seit dem 18. März diesen Jahres online zu erreichen. Wir haben eine Abholstation eingerichtet, kontaktlos natürlich und wir liefern auch alles. Wir freuen uns über jede telefonische Bestellung, jeden Auftrag und beraten gerne ausführlich am Telefon. Oh, da klingelt es auch schon. Wir haben einen angeschlossenen Onlineshop und können die Kunden in der Krise dann auch per Abholung am Laden kontaktfrei mit Spielen versorgen. Wir haben die Situation dazu genutzt, unseren Onlineshop, den wir schon seit Längerem in der Planung hatten, auch mal in Angriff zu nehmen und umzusetzen. Sie stöbern im Shop, rufen uns an, schreiben uns eine E-Mail und wir packen Ihnen Ihr schönes Tütchen oder Päckchen und Sie holen es bei uns an der Tür ab. Ich würde mich freuen, wenn wir uns, wenn diese ganze Corona-Krise beendet ist, wieder bei mir uns im Laden treffen, über Spiele fachsimpeln und vielleicht ein Spielchen spielen würden. Bleiben Sie alle gesund. Das ist die Hauptsache in der heutigen Zeit. Bis dahin. Tschüss. Glück auf. Bis bald. Tschüss.